Hier in diesem Punkt Teilen können Sie die Termindetails in die Zwischenablage kopieren, sie drucken oder auch in Ihren Outlook-Kalender exportieren und dort weiter bearbeiten.